Wie sollten wir eine Zukunft gestalten? Ich kann nur von meinem Wunsch sagen, wie man die Zukunft gestalten soll. Oder welche Zukunft ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass man von Deutschland aus eine größere Rolle bei friedenschaffenden Maßnahmen und bei der aktiveren Engagement zur Abschaffung des Unrechtes, was auch mit unserer Beteiligung stattfand. Ich wünsche vor allem meinen Kindern ein Leben in Würde und Freiheit. Würde und Freiheit, das habe ich schon zum vierten, fünften Mal erwähnt. Es bringt nicht eine Freiheit zu leben oder einen Frieden wie der toten Grab, wie ein Friedhof. Nein, ich wünsche, dass wir alle in Freiheit und in Würde leben. Dass unsere Kinder in diesem Sinne groß werden. Und... Ich wünsche mir, dass die Bundesrepublik Deutschland Universitäten baut und keine Panzer exportiert. Und vor allem weg mit den Diktatoren, egal wie die auch heißen. Muslimische, kommunistische, soziale, demokratische oder wie die alle sich nennen. Weg damit. Das wünsche ich mir.